Die Filter bei Web of Science sind in wenigen Klicks aktiviert. Für jeden Aspekt gibt es eine Handvoll Vorschläge und wenn diese nicht ausreichen, können wir auf See all klicken. So werden alle Möglichkeiten angezeigt. Nun wählen wir die passenden Filter über Klicks in die Kästchen aus und klicken anschließend auf Refine. Wie viele Treffer beim jeweiligen Filter aktiv bleiben, steht immer rechts daneben. So können wir die Liste auf unsere Fragestellung anpassen. Um aus der Gesamtzahl der Treffer die passenden herauszusammeln, nutzen wir die sogenannte Marked List. Wir klicken das jeweilige Kästchen vor dem Aufsatz an und anschließend auf den Button Add to Marked List. Die ausgewählten Artikel werden in einem Zwischenspeicher gesammelt und mit einem lila Stern markiert. Nach und nach können wir uns durch die Trefferliste arbeiten. Die gesammelten Artikel befinden sich in der Marked List, die ganz oben aufrufbar ist. Die Sammlung können wir an unser Literaturverwaltungsprogramm schicken, um sie dauerhaft zu speichern. Dazu wählen wir Export und RES als Format aus und klicken auf Export. Diese Datei kann zum Beispiel von Citavi geöffnet werden. Wir können jederzeit auf bereits durchgeführte Suchen zurückgreifen, indem wir auf History ganz oben klicken. In der Liste finden wir alle Suchen, die in der Sitzung durchgeführt wurden. Wir können diese auch länger speichern, wenn wir einen kostenfreien Account auf der Plattform besitzen. Web of Science bietet außerdem den Service an, eine E-Mail-Benachrichtigung zu verschicken, wenn neue Artikel publiziert werden, die zur Suche passen. Über Create Alert kann für die Suche ein solcher Alarm eingestellt werden, der die bibliografischen Daten in das E-Mail-Postfach schickt.